Hey, willkommen bei der Anmoderation. Hey, <lacht> Leute, wir malen dem Herr Hodes jetzt den Hitler-Bad. <lacht> Machen wir nicht. Die Leute sollen alle denken, oh, Herr Hodes, der hat ein ganz, ganz tolles Zimmer. So, das war jetzt das Gamescom-Ansage-Video. Das, das war's. Finito, Schluss jetzt. Nee, was wollten wir denn ansagen? Ich wollte ansagen, dass wir auf jeden Fall zwischen Halle 5 und 6 sind. Ich blende das hier mal kurz ein. Mhm. Geht dir bestimmt ähnlich, eh weil du übelst nach ran, zu ich mal dir jetzt ein Hitlerbart hier auf die Linse. Ähm, zwischen Halle 5 und 6 sind wir am Samstag, sprich morgen quasi. Und zwar um halb drei, weil um drei ist dann die krasse Präsentation bei, bei Ubisoft, wo wir eventuell den Contest gewinnen, obwohl ich da nicht sehr viel Hoffnung habe. Filmst du bitte den Justin Bieber, der ist viel hübscher. Bitte einmal. Warte. Jetzt kriegt der Hodus einen Hinterbart! Ah! Außerdem... Für <lacht> den das ist so schlecht. Bisschen arisch bist du ja schon. Nein, nein, das musst du nicht in die Kamera halten. Doch, ich will das mal kurz hier. Außerdem mhm. haben wir hier so ein ganz tolles Kostüm. Kommt im nächsten Video, hat der Hodus ganz schön gemacht. Nee, nee, nee, nee, nee, doch. nee Das war doch. Viel, man hat das viel war zu viel, jetzt viel gesehen. gesehen. Jetzt kriegt der Holos Hinterbart. Ja, wir sind außerdem auch Sonntag, Alter. sind wir einfach auch mal angesagt, jetzt halb drei zwischen den beiden Hallen. Vielleicht ändert sich noch was, das posten wir dann auf Facebook, kann ja auch sein. Ähm, guck da halt nach und Freitagabend um acht vorm Dom bei diesem komischen Bogen da. Ist das Justin Bieber gerade? Zeig das bitte einmal. Ich seh echt gut aus. Machen wir den Selfie-Modus. Hm. Nee, ich, ich, ich. Ich, Wa ich, ich äh, äh, äh, äh, gib mir das. Ja. Äh, äh, gib gib ich mir das, nicht ein Alles. <lacht> Bist du normal, oder was? Jetzt gibt's, jetzt, gibt's jetzt, gibt's jetzt gibt's Beef, jetzt gibt's Beef. Gib mir das. Warte, nicht ein, alles. Bist du normal, oder was? Oh, oh, oh! Gib mir das. Warum? Oh, ja, Hilfe! ich hab jetzt alles. Hilfe, Hilfe! Ich hab hier eine versteckte Klinge. Mit der malen wir jetzt. Herr, ruh das den Hitlerbart an! Ah, Gib ja. mir das! Nicht eins, alles! Max Movement auf jeden Fall soll kommen. Der da HK. Ja, auf jeden Fall kommt alle ganz zahlreich. Die ganzen Nommas und Philipp Bs und ganzen Dahakas Dions und, und, und Dions. Und, und, und, und Die kommen und alle Phantom nicht aufrecht. Lernen wir ja neue Leute kennen und wir machen ganz viel Sex mit euch. Kommt mit Phantom Tag. Zero? Sprecht uns an, wir machen ganz viel Sex. Kommt Phantom Zero? Glaub nicht. Diese schönen Augen. Du bist jetzt in Hitlerbart, Alter. Nee, jetzt wirklich mal. Nee, nee, nee, jetzt nee, nee das ist nicht lustig. Nicht nee, ein alles. Nein, nee, ein. Das möchte das möchte ich nicht. Das ist so eine Verschwendung von Speicherplatz, was hier gerade passiert. Ja, riech mal dran, riech mal dran. Riecht ja gut. Riecht ja gut. Willst du den dauerhaft unter deiner Nase haben und dran schnüffeln können? Nee, eigentlich nicht. <lacht> auf jeden Fall, äh, trefft uns auf der Gamescom oder in Köln. Ihr werdet uns erkennen daran, dass wir ganz viele Frauen belästigen. Wir sind die Leute, die... Hier habe ich übrigens den Nostrafunin Ja, ja. Wir freuen uns ganz doll, euch zu sehen. Solltest echt mal auf eine Kinderschokolade. Ich? Ja. <lacht> Warte nur als Thumbnail und machst eine Kinderschokolade hin. So. <lacht> okay. So machen. Mein Autogramm. Wo denn? Na, hier über dem... Ja. Läuft's aber jung, bester Mann. Suchen wir den eigentlich wieder. Weiß ich nicht. Für alle, die dieses Video hier vielleicht ein bisschen zu trocken finden, hier ein kleiner Spoiler fürs nächste Video. Ja. ganz toll jetzt gewesen. Oh, war das ein Spoiler. Ganz toll. Was für ja. ein Video? Oh, ne? The Last of Us. Hast du es nicht gerade gesehen? gesehen? Ich bin der Einzige, der The Last of Us ins Video einblenden kann. Mm. Und ja, letztes Video: Max Payne könnt ihr auch nochmal gucken, gell? Das ist dann. Ist aber, ist aber, naja, das ist halt ziemlich ey, das fremdscham. jetzt der Speicher schon voll. Das ist immens fremdscham. fremdscham. Max Payne ist immens fremdscham. Ekelhaft, ey, das kann man sich nicht anschauen. Ich antworten. hab mich dann da so fremdgeschämt. Ich muss mal runterscrollen runter zu den Kommentaren, weil, da, oh, ist das eklig, wirklich. Da quinsche ich so. Da quinsche ich ganz doll. Da gehe ich zu Reddit Quinsch und da poste ich das jetzt rein. Da gehe ich jetzt hin. So machen wir das. Schluss jetzt.